Moin Moin Agel, Freunde, neues Video. Ich bin heute, wieder am Wasser und ich bin am Rhein. Hier ist Deutschland, hier ist Frankreich. Und wir gehen heute auf der französischen Seite angeln Wir sind mit Kajak unterwegs und der Zielfisch sind Hecht und große Welse. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich bin nochmal mit David und. Ja, das Wetter ist gut. Das soll klappen. Hm, bis bald. Oh, ah, schade, bis. kurz vom Kajak. Nur so zwei Meter vom Kajak bis gehabt. Oh, ja, hab ich gesehen. Er hat <lacht> bis hier. Bis. Ja, ah, hab ich gesehen. <lacht> oh, bis, ja. <lacht> Ganz kleiner, tschüss. <lacht> Natürlich auf dem Speedfaktor. Ja, mein top für Hecht, ist ja, klar. Ich wurde zwei Farben empfehlen: also diese feige farbe und. Oh, bis, oh und diese Indian Spirits Farbe Ich glaube ich werde mit also 20 cm Kette probieren dann kommen weniger Kleine <lacht> So viele kleine Hechte habe ich noch nie gesehen deswegen habe ich jetzt ein großes Shad GT auf meine Route dann bekomme ich weniger Biss, aber offensichtlich nur so große. Ich habe gesagt, ich probiere etwas. Ich bin die kleine Route, kleine Köder. Ein Wurf, ein Biss, zweiter Wurf, ein Nachläufer. <lacht> Unglaublich. Fisch? Ja, klein. Aber, du Wurf mit kleinen Schabot. Und kommt kleiner kleine Hecht. <lacht> Tschüss. Ja. ja, nein. Oh, die gleiche Größe. Du bist klein. Mann. Du bist ganz klein. Süß, aber ganz klein. David? Besser? <laughs> Woohoo! <laughs> Whoa! Oh. Oh, wichtig, hm? Hm. Oh, Gott. Ja. Oh. Hm. richtig, Gut. Yep. Gute Like this, like fish. <laughs> <laughs> oh god, this is so good. That fish is in! <laughs> <laughs> Julie, Come? <laughs> yeah. <laughs> this is not a fish. I'll also have to get this one. all the work. And <laughs> Juli is good here. Ja, genau. Okay, it's okay. Mm. gleich vom Kraut bin hier das weg vom Kraut ja genau, super ja guck mal, wir haben noch viel Power Schau, ist weg. Danke. Und wieder auf die gleiche Kette. <lacht> er hat über 10 Stück gefangen. <lacht> oh ja. <lacht> aber läuft. Dann. Ja, aber. Die sind nicht sehr lang, aber massive. Sehr gut. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> so Leute, es ist das Ende. Es ist fast Mittag und wir müssen losfahren. Das war ganz okay. Also viele, viele Aktivitäten. viele kleine Hashtag. habe ich noch nie gesehen. Leider nicht so viele große. Ich habe Zwei okay, okay ein Stück gefangen. Spaß gemacht, also sehr, sehr guter Kampf. Sie waren richtig dick und war gut. Und ja, ich freue mich. War gut, aber leider kein Wett. Vielleicht nächstes Mal. Mal sehen. Ich wünsche euch Petri und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Perfect.